Oh Gott! Nikos, Was ist oh das Gott. denn? W? H w? So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rocket League mit den absoluten Nudeln. Juli, Simon, Erik und meiner Wenigkeit. habe ich? habe ich? habe ich nicht. Hab ich! Ich muss der Fall, Alter, das, ist extra, das ist ein extra leichter Ball. Ja, ist doch. Alter! Alter, was? was, was oh, oh, nee! Die Ball ist Erik? Noch höher. Ach lol, Erik ist im Gegnerteam. Ja, ach nee. <lacht> oh, so Erik ist Torwart, oder wie? Nö. Nee. Hey, Erik muss alles machen. Weil oh, Erik darf nicht angreifen, was sein weil sonst haben wir verloren. <lacht> Erik. Jo. Alter. Oh, war das Tor geil! Guckt euch den mal bitte an. Der Ball fällt runter auf mein Dach und von dort aus zu Juli. Jo. Wer geht? Wer geht? Ich gehe nicht. <lacht> Wer geht? Ich gehe nicht. Oh oh. Nein. oh. Der Ball fällt auf den weil ich aber nachher wieder ja, ändern ich möchte. Erik ist gut im Tor. Ja, Simon, meinem schieß Tor. vor, schieß vor. <lacht> jo! Na! No! Das war ja in 200 Jahren nix. Ja, Pst Das ging Richtung Tor, okay? Das reicht mir. Nein, nein, nein, nein, nein. Wir Simon, sehen ja, wenn du, wenn du, Simon, wenn du mal von hinten, wenn du mal von hinten kommst, dann sag Bescheid. Oh. Ja. Bescheid! <lacht> Krieg ich! No! Ups! Danke, Juli! Ja, gerne doch. Ich darf von dem gar <lacht> nichts. Simon? Simon? Simon? Simon? Ja, bin doch da. <lacht> oh! <lacht> da jetzt rein. <lacht> Guckst dir an. Ich habs alle, ich hab alles auf Aufnahme. <lacht> oh Scheiße! Bei mir ist der wieder an mir vorbeigeflogen. Okay. Scheiß Ding. Ich geh vor ich geh ich geh ich ich geh. Bin ich geh mal beide. Kann nicht schaden. Oh, der war gut, der war gut. Der war gut. Der war gut. Hab ne, oh, jo, oh, ich hab keinen Boost. Fuck, brell die, brell diese Ball heftiger. Ja. Ich schalte halte so Luftgummi ball ah, Fuck man. Wer kennt nicht so coole Luftgummi? Einige. <lacht> hey. Alter. So hey. nicht, Juli. Jetzt klaut er mir auch noch den 100er Boost. Ja. Da hab auch keinen Boost. Oh, oh. Bam! Nein. Hätte ich hoch? Nein! Nicht hoch genug. Ja, oh oh. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Ja, das muss ich auch noch mal üben. Alles dieses. blass! Also, sind oh, wir gerade oh. zu dritt an diesem behinderten Ball <lacht> vorbeigefahren. Nein. Ja. gerne. Oh oh oh oh. oh, oh. Posten. Habe ich gerade habe ich gerade äh, ernsthaft einmal was nicht so gut. Nicht so hm. gut. Jawohl! Mann! Wieso steht immer bei, bei Eigenton? Warum stehe ich da eigentlich immer irgendwo in der Nähe? <lacht> hey, was mache ich denn? Spielen? Oh. Wow. Oh, sehr gut, Simon. Sehr gut. Nicht gut. Äh. Fall. Oh ja. Fall. What? Erik! What? Oh. Oh. Oh. Als wenn der jetzt einfach von der Seite einfach eingerollt ist. Ich wollte. Ich wollte das Tor machen, aber das ich. Äh, ja. <lacht> ja. Über. ich würde mal sagen, über das Ziel hinausgeschossen. Ach Quatsch. Ich fliege! Ich Simon. <lacht> du Simon. Wo ist der Ball? Wo ist Nein. Nein. Nico. Ich will einen Würfel haben mit dem Gestalt Mann! Komm, wir können ja den Würfel auf der Map ausprobieren. Nee. Ui, das ist ganz schlimm. Erik, Erik, kannst du. Oh. Ja, zu spät. <lacht> Erik, hey, da. Erik, ich will nur den Fucky Boost hinter dir. Erik. Au. Au. Oh Gott. oh Gott! Simon! Das ist die falsche Riege! Äh, du siehst in der Statistik zumindest so aus, als wenn ich das gemacht hätte. Du hast gerade schon Tor geschossen, beschwer dich nicht! Alter, was das macht mach ihr zwei denn da? War. Das, war das, war kein Juli, das war Eigentor von Juli war! Nee, eine Sekunde vorher! Nee, das war kein Eigentor von Juli, das war ein Eigentor von mir! Also Simon! Simon! Nico! Simon! Gott, <lacht> Ab! Gleich mal Verlängerung hier in dem ersten Spiel. Ja. Okay, okay. <lacht> okay. Simon, ich bleib mal hinten. Okay. Sie, war es jetzt die Drohung oder war das... <lacht> nee, nee, nee, uh, reine Info. Sehen Sie das bitte als Info. Klick, klick klick Oh fuck hey, ey, war ich war überall vorbei <lacht> Alle dran vorbei No, Alter Was war denn das jetzt? Das war ich oh oh oh oh oh oh oh <lacht> No Simon, Simon ja? ja Nein. easy! Nein. Ah! GG geht raus an Simon! Boah! Das Geräusch stand Tunk! Alter, wärst du da ja. zu schnell gefahren... Oh. Simon, du gehst? Hm? Oder gehen wir beide angriffen? Hm. Nee, ich fahr! Ui! Ui! Oh okay. Gott, was ist mit dem Ball? Was ist mit dem... <lacht> ist der, Ball ein bisschen, der Ball ist ein bisschen... Der, der Ball, Ball geht sich gut, der ist ein bisschen angeschwollen. Ah, man hört's. Und vor allem, der hat... Äh, oh, der, der missachtet jetzt auch die militärischen äh, Gesetze. Und der Stoffer hat gleich... Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! oh, oh, oh. Nein! Nicht vorbeifliegen! <lacht> Alter, rechts und links ein Ball vorbei! Oh Gott! Nein! Naja, da war ich zu weit so. weg. Da war ich zu weit weg. Damn it. Ich hab ihn eine Vorder gegeben und <lacht> mich zur <der> Seite und.. <lacht> <Yeah>. Mein Ball! <lacht> meins, meins, meins, meins! Ja, ey, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte ich ihn vielleicht noch berührt und dann wäre es auf keinen Fall was gewesen Also. Oh fuck! Oh Gott! Ich bin, mal wieder, ich bin mal wieder über die Kante vom Tor gefahren und dann wieder in den Fly gekommen. Also ich so ein, so ein Tor würde ich beim Gegner nie, nie hinkriegen. Ja. Mach einfach Beste. Oh! Oh! Ein Boost. Wo die andere Richtung spielen. Ja! immer noch andere Richtung Goli. Obwohl, ne, die ist gut. <lacht> ja, Junge! Wir sind grün! Wir müssen ins rote Tor! Das Tor ist nicht grün, weil wir da hinschießen müssen, gell? Das weißt du! Scheiße! <lacht> Alles richtig gemacht. Oh Gott. Alter, wenn ich jetzt noch mit Eigentor mache, dann schreie ich aber. Alter, das war knapp mit Eigentor. <lacht> hey, eigentlich steht es 2 zu 1 für uns, will ich mal kurz sagen, wa? <lacht> ja. So, scheiße. So, so funktioniert Nett. <lacht> oh, belastend. Also, solange wir die Tore richtig rechnen, bin ich dafür, dass es jetzt 2-1 steht. Nö. Ich bin dagegen. ich sind aus doch richtig gerechnet. <lacht> ich bin nee, nee, aus nee. Auf besser jumpen, wenn die richtig rechnen. Genau. Alter. Oh oh. Simon, Vorlage, oder? Nee? Nee? Oh. Ach, fuck. Hab ich! Hab ich! Guck, beim Gegner krieg ich das nie hin! Nein! Aber bei uns im eigenen Tor krieg ich so eine Scheiße hin, oder was? Nein, fühlt man sich halt besser, ne? <lacht> Als ob! Juli, mach ihn rein. Meine Handu. du! <lacht> ja, ich habe meine zwei Boost noch verwendet hier, um Ach Mann. Nein, Juli. Doch, doch. Nein, <lacht> doch Juli. <Und mein. lacht> Jetzt für eine Aktion, es war die Revanche. <lacht> <lacht> Eins müssen wir noch machen, dann haben wir doch alle gleich viele Simon. Gute Vorlage, bloß ich war uh. absolut nicht am Punkt. Nein, das war ein hm. bisschen arg falsch. Ich krieg das, ich krieg das oh mit Gott, Oh, hallo, Ball. Wie geht's? Hm. Nicht da rein. Nicht da. Nein! Ja. Nein! Von mir? Ja. Ja. Oh. ja, ich hab die nicht mehr gekriegt. Grad. Ich bin einfach, einfach nur reingefahren. Hä? Man hat nicht den Ball berührt. Hier. Da. Moment. Hä? <lacht> <lacht> Hä? <lacht> Gut. Ja, niemand, okay. Niemand hat den Punkt Ball ist Bum. Punkt. <lacht> Juli ist definitiv der Match, wenn du mit 4 äh. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir ich oh, jetzt meine Kamera. Ach. Okay. Oh, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich. Ja, Moment. Als. Ich mach den selber raus. Ich mach ihn selber raus. Äh, nee, ich hab ihn raus. Danke, Juli. Nein. Nee, nee, ich hab ihn zur Seite gekriegt. WTF? Simon. Na rollt der Ball genau dahin. Die Physik ist auch manchmal etwas, etwas weird hier in dem Spiel. Ja. Das macht schon Sinn. Nein! Also dem Fall. Mit, mit Geschichte, Sicht dass ich, ich gegen den Ball gefahren bin, hätte der Ball locker bis Zoll rüberschießen müssen. So, oh, jetzt wieder hart gelassen. Hi <lacht> Erik. Na, Juli. Oh, Ey, sag doch weg mit dem Ball rein mit dem Ball! Nee, nee, also in die andere Richtung rein. Ah! In die Richtung, aber noch etwas weiter. Simon, Vorlage? Vorlage? Ähm, oh. Das ist das ein bisschen schlecht. höher als geplant. Das ist... Aber ja... ja. Außerbleib-mäßig Stockwag Nummer 2. Nummer 5, ja. Ja, gut. Kommt auf alle, wie hoch, das, wie hoch das Stock, der einzelne Stockwag ist. Fuck! Simon, Simon oh. gut! Gut! Dreh dich, du Dreckskarre! Nein! Oh, oh oh! Ja! Nee, ich komme nicht mehr ran! Nee! GG! Aber... Als ob. Schade! Was, Moment, Moment, was passiert jetzt hier? Es gibt Items! Was für Items? Ja, du siehst jetzt in 80 Warum klatschen Sekunden. die jetzt, hören auf zu klatschen? Nein! So aber nicht hier! Oh! Hä, wieso klatschen die Leute jetzt? Die sollen mal aufhören mit klatschen. Warum? Das ist so unser Publikum. Jo, <lacht> Alter. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, <lacht> Simon, was geht ab? Keine Ahnung, jetzt hat sie ein bisschen angestarrt, die letzten Folgen. Jetzt kommt der Skill, scheiße. Alter, 15 Sekunden vorbei. Steht schon 2-0. <lacht> Besser als in eine Runden davor. So, jetzt können wir mal die ersten Items benutzen hier. What? Erik? Erik? Erik? Ja. Nein, wir oh fuck. Wie aktiviert die ist der Ball? Noch. Nein, ich stehe Nein, das war die falsche Wie, wie, wie setzt du das Ding ein? Linker L3. Stick? Linker Stick ja, drücken. bei mir ist zumindest linker Stick drücken. Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Alter, Danke. what the fuck? Das ist ja mal mega geil. Ja, wenn man es kontrolliert benutzt, ist es, ist es auch gut. <lacht> und nicht einfach nur random irgendwas drückt. Es <lacht> ja, hat zu spät. Aber. Ich spiel mal alleine, okay? <lacht> ja, wir, ja. wir, wir, wir, guck, wir gucken uns die Items an und. Alter. Cool. Ach, ja. Yeah! <lacht> <lacht> Item Alter. Item eingesetzt! Item eingesetzt! Oh Mann Hast du auch diese Pause gehabt? Nö, ich hatte Eis. ich hatte das Eis. Nee, ich hatte das ich, nee, ich, ich hatte kriegern. das Eis. Ich habe den Ball gerade äh, eingefroren. Juli, ich ich, ich habe gerade ein Item auf dich angewendet. dass du nämlich nicht mehr bremsen und nicht mehr so sensibel steuern kannst. Oh, Alter. Alter. <lacht> was geht hier was What the fuck? Wo <lacht> das will ich jetzt sehen. Was ist da gerade passiert? Nee. <lacht> Nico halt. Nico <lacht> mit, der mit der Reaktionszeit von der Schildkröte. Aber wirklich. Ja. Der geht auch wieder, der geht! Alter! Geil! <lacht> Was zum What the fuck, ey! Was Hä? geht hier gerade ab? Und die Runde geht gerade mal 90 Sekunden. Auf. Was? 6 Sekunden Was will hin, weil es ist das? Ich möchte darauf hinweisen, dass gerade eben kein einziges Tor erzielt haben wir noch vorhin, unten, ne? Die Runden dauern nicht mal 10 Sekunden um mich. Ich kann die Items gar nicht einsetzen, weil die Runden gar ja. nicht so lang gehen. Ja. Simon, hör mal auf, so gut zu sein. Oh. <lacht> das ist ja mal ein geiles Item. Wo ist der Ball? Äh. Oh, Simon? Okay. Was ist jetzt? Leute, wer wurde gewechselt? Nico. Ey, und ich bin zurückgewechselt. Alter, was? Nein! <lacht> Jawoll! <lacht> was machen wir denn das gerade? Ich bin, ich wollte auf D drücken und wenn ich auf D drücke, bin, nah, bin ich nicht weit weg von der A-Taste. Ich bin heute an jedem Turm beteiligt. Das ist klar. Alles. <lacht> Yo, Juli! Hm? Oh shit. Das war nicht so schlau. Oh, oh, oh, Man. nein, nein, nein, nein, Erik, Erik, Erik, Erik, warte, warte, warte, warte. Erik, Erik, gib mir den Ball. Gib mir den. Nein, lass mich. Erik, lass mich, lass mich. Ja, ach ja. ja, ja, passt. Lass mich. Sorry. No. Alter, was passiert hier gerade? Alles. Nein! nein. Alles Simon. Oh, Simon ist Simon ist echt on fire heute. jetzt. Yes. Ich weiß nicht, was los ist. Alter, wir sind bei Halbzeit und schon bei 7-1. Alter! <lacht> <lacht> <lacht> mich... Mich aber anstreben wegen der Reaktionszeit. Guck dir das mal an. Guck, <lacht> oh, der bewegt sich einfach. Halt ja doch, ich bin noch zurück, aber das hat, war dann auch schon zu spät. Oh, was ist mit Simon? Der fährt nicht mehr. <lacht> Der hat aufgegeben. <lacht> Der freut sich jetzt erstmal nass ab. Oh, sorry, Simon. Ja, da. Das hat sich ja echt gelohnt. Ja, oh, nein! nein! Moment, zu früh. Ja. Nee, zu spät hätte ich gesagt, weil. Wow. Oh, Simon. Äh, Simon. <lacht> Erik, lass mich wieder. Ich habe wieder Schachel. Ich habe wieder Stachel. Wenn ich irgendwie an den Ball rankomme, lass mich. Oh, ja. Oder, oh. Ich bin oh. gerade an den Ball rangekommen, weil ich hatte Stache. Willst du immer die Mutatoren haben, Erik? <lacht> ja. ja. Die lenken ja mehr ab, als dass sie was bringen. <lacht> Wenn man sie so gescheit verwendet, sind sie eigentlich ganz gut. Die Items sind ja mal mega geil. Oh. Was war denn das? Nein. Die Items sind geil. Guck mal. Das gibt's doch nicht. <lacht> <lacht> ja, yo, ist klar. <lacht> Erik sagt gar nichts mehr. Das das glaube ich. Das, <lacht> das, das ist einfach das, sprachlos. Das ist sprachlos. Grüßen ein <lacht> wenig, <lacht> äh, ich versuche mich zu konzentrieren, aber keine Chance. <lacht> Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! nein. Geh zum, geh zum Toy! Geh zum Toy! Geh zum Toy! Geh zum Toy. Ja, nein! Nicht Juli! Du hast Juli gesagt, das soll zum Toy hingehen. Geh zum Toy, geh zum Toy. <lacht> Zack! Das hättest du vor auch gemacht, wenn ich dich nicht weggefahren hätte. Du könntest ihn rammen, dann ist, dann ist das vorbei, weil dann... ...wenn er da steht. No. Und, oh und... Ey, Alter! Oh nein! Yo. Ich mach ein Eigentum! What the fuck? Was geht <lacht> jetzt? <lacht> Alle gleich rein! <bleiben. lacht> oh, Erik! Wow. What the fuck, das war oh. unklug! <lacht> das war unklug! Lol. Okay, ja. oh, das war aber klug! Ah. Was war das denn, Magnet oder wie? Der Pömpel! Pömpel? Ah! Pömpel! Das Klotstopferle! Wie auch immer das Mensch. Ich bin jetzt schon heißer! Ja, aber echte! Oh, 30 Sekunden! Also, das müssen wir gleich Belassen. wiederholen! So, was kriege ich? Wow. Warte mal, was passiert denn hier jetzt? Ey! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein. Ah. Boah! Wenigstens Simon, das... Simon, hättest ey. du denn nicht eingefreezed? Ich hatte nicht eingefreezed! Nee, Den hab ich eingefreezed! Oh, ist oh, oh Gott! Ja, was ne Niederlage! Alter, 1193 Punkte! <lacht> 7 Tore! Oh, ja, äh, ich weiß nicht, wie viele Folgen das jetzt waren, aber ich hoffe, euch hat gefallen. Hast du die Ballbeschleunigung ja? noch hochgestellt, Simon? Was? ja, lasst gerne ein Like da, schaut beim nächsten Mal wieder äh, da. Tschüss! Tschüss!